Los geht's. Ja, danke sehr. Ähm, dieser Vortrag äh, auf Fahrplandaten in Deutschland ähm, von der Zeit, das ist ganz interessant. Der kann drei Stunden einnehmen, wo wir einfach mal ranten äh, darüber, wie wir versuchen, die Fahrplandaten von Verkehrsverbünden zu bekommen. Bis zu zehn Sekunden, wo wir sagen, gibt es so gut wie nichts, geht nach Hause. Wir versuchen jetzt irgendwie so einen Mittelweg mit fünf Minuten zu finden äh, und auch das auch ein bisschen positiver zu gestalten. So, das ist äh, die Karte von äh, Verkehrs- und Tarifverbünde äh, in Deutschland. Die sind, es gibt noch äh, verbundsfreie Kreisen. Insgesamt haben wir circa 120, 140 Einheiten, würde ich sagen, in Deutschland. Und ähm, davon stellen die Fahrplandaten zur Verfügung die hellgrüne hier oder die weniger hellgrüne hier. Also grob gesagt, das ist so circa 14, 15 Stück. Von der Abdeckung ist es wahrscheinlich, äh, ja, vielleicht nicht, nicht mal die 20 Prozent. Also ist es eigentlich äh, die Situation, die nicht ganz äh, schön ist. So, und dann wollte ich noch mal auf die Verfügbarkeit angehen. Das heißt nicht, also für Verfügbarkeit von, äh, von Fahrplandaten heißt nicht, dass die als Open Data da ist, das heißt mit einer richtigen Lizenz und so weiter, sondern ganz viele machen noch die Nutzungsbedienungen und auch die Lizenzen, die nicht besonders abfreundlich sind, die Lizenzen, wo die Namensnennung unbedingt da sein soll. Das Rote da unten, also das ist irgendwie so ein, so ein led äh, Fahrplananzeige und das in, in Roten Kreis da in der Ecke, das ist eigentlich die fortlaufende Attributierung, was laut Lizenz sein muss. Und das ist unsere Situation. Also das konnte ihr auch in Twitter anschauen, das gibt ein Video dazu, ist ganz, ganz interessant. So, ähm, und in dieser Situation, also auch äh, über meinen Arbeitgeber bzw. Äh, von der, von der Deutschen Bahn. Ähm, auch nur wieder mal teilweise absurde Situation, wo wir eine Fahrplan-API haben, aber keinen kein Datensatz. Und äh, dazu gibt es dann einen äh, Fahrplan als Datensatz, aber inoffiziell, legal, aber inoffiziell, äh, wo man das quasi, quasi selber scrapen kann. Das, ähm, das ist eine Anleitung dazu, hat jemand gemacht. Und da steht so irgendwie, so macht er das. Und übrigens, er startet diesen Skript und in zwei, drei Tagen ist das fertig. Also man scrape da tatsächlich äh, fast alles. Äh, die Haltestellendaten haben wir auch äh, gescraped, Also es gibt auch Datensätze in äh, GitHub. Und äh, es gibt aber auch Hoffnung. Und da wollte ich auf einen Fall reingehen, und zwar... Äh, mittlerweile gibt es auch Neuzugänge in dem Bereich, also VRR hat ein Open Data Portal gemacht, wo schon relativ, äh, also wo, wo neue Datensätze da ist, also es gibt so ein bisschen Bewegung, das heißt ein bisschen äh, Hoffnung haben wir und was können wir selber tun? Äh, ja, wir wurden häufig gefragt, was kann man da tun, ähm, sieht ja nicht so rosig aus und ähm, es gibt ja eine Möglichkeit, weil wir werden sehr häufig gefragt, was man ähm, tun kann, um die Situation zu verbessern. Wir haben eine Plattform gestartet, die heißt Rette Deinen Nahverkehr, weil wir häufig gefragt werden, wen schreibt man denn da an und ähm, was genau fragt man denn da, wenn man ähm, politisch irgendwas machen will, damit wir ähm, offene Fahrplandaten bekommen. Ähm, das ist Rette Deinen Nahverkehr, wir haben halt festgestellt, dass... Ähm, es nicht immer sinnvoll ist, die Verkehrsverbünde selber anzuschreiben, sondern dass es oft Sinn macht, die Landräte oder Oberbürgermeister anzuschreiben, weil die sind quasi ja für euch verantwortlich und die organisieren auch den ÖPNV mit. Und hier kann man einfach seine Postleitzahl eingeben und bekommt dann die Möglichkeit, ein, äh, zum einen wird die Telefonnummer des Landrats angezeigt und es gibt eine Argumentationshilfe, ähm, die, wie man ihn überzeugen kann, die, die Fahrplandaten zu ähm, veröffentlichen oder wenn man nicht so gern telefoniert wie ich, kann man hier ähm, einen Brief generieren, ähm, Namen eintragen, das ist, äh, alles kleinzeitig, weil wir generieren dann ähm, ein schönes PDF, wo dann ähm, schön Briefkopf und so weiter dran ist, ähm, wo aufgezählt ist, so ein bisschen Argumentation, ähm, so dass es ähm, auch jemand, der nicht so tief im Thema drinsteht, versteht. Und ähm, was wichtig ist, oft geben die Verkehrsverbünde ihre Daten an ähm, zum Beispiel Google. Und wir finden es ein bisschen unfair, dass äh, Google diese Daten bekommt. Ähm, für kostenlos, ich als Bürger aber nicht. Ähm, einfach Briefmarke drauf und einen Briefkasten werfen. Äh, wir helfen auch ein bisschen, also wir freuen uns, ähm, wenn ihr Antwort bekommt, dass ihr das an uns weiterleitet. Und wir helfen dann auch, wenn es einen weiteren Briefwechsel gibt, gern bei der Argumentation. Jo, ich freue mich, dass ihr heute äh, äh, Abend alle einen Brief in den Briefkasten werfen werdet. Vielen Dank. Danke sehr.